Mit diesem kurzen Video möchte ich euch heute einige nützliche Ideen für die Struktur einer Unterrichtsstunde vorstellen. Das Hauptthema des heutigen Tages werden daher die Phasen einer Unterrichtsstunde sein. Der phasenweisen Strukturierung einer Stunde liegt der Gedanke zugrunde, dass der Lehrer nicht der Protagonist der Stunde ist, sondern lediglich ein Moderator oder Förderer von Lernprozessen. Auf diese Weise übernehmen die Schülerinnen und Schüler eine führende Rolle bei der Aneignung von Wissen. Dadurch entfernen wir uns vom traditionellen Frontalunterricht mit dem Fokus auf dem Lehrerhandeln und bewegen, uns zu einer stärker partizipatorischen Unterrichtsstruktur. In dieser gibt es die folgenden drei Phasen. Einstieg, Erarbeitung und Sicherung. Kommen wir zur ersten Phase. Einstieg oder Motivation. Diese Anfangsphase dient dazu, die Lernenden an neue Inhalte heranzuführen. Es ist das Fenster, durch das die Lernenden die Landschaft sehen, die zum Gegenstand des Lernens wird. Für diese Phase können folgende Funktionen unterschieden werden. Neugierde bei den Lernenden, Interesse für das Thema wecken. Vorwissen aktivieren oder Erfahrungen zum Thema auffrischen. Die Lernenden motivieren, eine eigene Frage zu entwickeln oder das gestellte Problem zu lösen. Über die Vorgehensweise in der Unterrichtsstunde informieren. Wichtig ist, diese erste Phase konzentriert sich nicht nur auf kognitive Aspekte. Ihr Erfolg liegt auch in der Fähigkeit, affektive Dimensionen wie Gefühle und Meinungen sowie psychomotorische Dimensionen anzusprechen, also kognitive und manuelle Kreativität zu verbinden die Fragestellung oder Ausgangsfrage. Am Ende dieser kurzen Motivationsphase steht eine Frage als Dreh- und Angelpunkt der Stunde. Diese Frage ist die logische Folge der Motivationsphase und leitet die Erarbeitungsphase ein. Wir nennen sie Ausgangsfrage, weil die Lernenden in der Erarbeitungsphase eine Antwort auf diese Frage entwickeln die der Lehrer gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern formuliert. Daher werden alle in den folgenden Phasen entwickelten Aktivitäten auf die Beantwortung dieser Schlüsselfrage abzielen. Wenden wir uns nun der Erarbeitungsphase zu. Wie bereits angedeutet, steht am Anfang dieser Phase die Frage, die wir beantworten wollen. Darüber hinaus sollte die Lehrkraft folgende Aspekte berücksichtigen. Klarheit der Arbeitsaufträge Wahl einer Arbeitsmethode und einer Sozialform, einzeln, zu zweit oder in der Gruppe, Zeit für die zu erledigenden Arbeiten. In dieser Phase arbeiten die Lernenden je nach Alter und Kompetenz mehr oder weniger angeleitet durch den Lehrer. Die Arbeitsphase sollte die Aneignung von Wissen, die Entwicklung von methodischen, sozialen und kommunikativen Kompetenzen und diszipliniertes Arbeiten im Klassenzimmer fördern. Die Sicherungsphase In dieser abschließenden Phase erfolgt die Sicherung der Ergebnisse. Hier sind drei nützliche Kriterien für eine gute Ergebnissicherung. Erstens: Der erste Schritt besteht darin, die Ergebnisse so zu dokumentieren, dass sie für alle verfügbar sind und eine gemeinsame Grundlage bilden, auf der man in den folgenden Stunden aufbauen kann. Zweitens: Diese Phase kann auch der Wiederholung, Übung und Vertiefung der erlernten Inhalte und Fähigkeiten dienen. So werden kognitive, soziale und kommunikative Kompetenzen gestärkt. 3. Die abschließende Phase ist auch der Ort für Feedback und Reflexion des Lernprozesses. Es findet ein kritischer, offener und demokratischer Austausch statt über die Effektivität oder nicht -Effektivität des Lernprozesses. Positive Lernerfahrungen werden ebenso wie Schwierigkeiten benannt. Gegebenenfalls werden mögliche Alternativen vorgeschlagen. Kurz gesagt, eine gute Unterrichtsstunde kann eine zirkuläre Struktur haben. Durch verschiedene Impulse wird das Thema eingeführt und es besteht die Notwendigkeit, eine Antwort auf eine Schlüsselfrage zu geben. Die Lernenden erarbeiten eine Antwort auf die Ausgangsfrage, die am Ende der Stunde gesichert wird. Damit sind wir wieder am Anfang der Stunde angelangt und der Kreis schließt sich.